Hey und herzlich willkommen zur fünften Folge von Rust. In der vorigen Folge haben wir zwei Schmelzöfen hergestellt und damit Metallfragmente geschmolzen. Und jetzt wollen wir eine Werkbank herstellen und den Technologiebaum erforschen. Viel Spaß! Hey, richtig und mal, nice. Wenn wir so viel Platz du einen noch gerne. Ja, dann stellen wir aufs Doch auf. <lacht> <lacht> Aber wir können eine full easy Reparaturbank craften Hey wir brauchen eine Werkbankstufe 1. Da bin ich ja da, oder? Das ist ja Werkbankstufe 1. Hä? Hey? Das ist keine Werkbankstufe 1 müssen wir müssen erst die Werkbankstufe 1 craften. Die craften wir gleich ja Punkt. Um. Hauptsache wir sind nicht mehr. Unsere Base ist nicht mehr geschützt. Nur für einen Tag und drei Stunden. <lacht> ich kriege immer einen Scheiß-Base-Schutz. Den, den geht es ja nicht mehr aus. Da ist der Kiste nicht Nein, dann. What the heck ist das für ein Hammer? Dann haben wir auch gefunden, am Baum. Schaden 0? Das nur zum Umbauen, glaube ich. Ich weiß nicht, kannst du anders umbauen, glaubst 38, Ach, hey, du? Alter, Schaden 38? Ach, du Armuts! mal as strong as. Wie geil! Ich glaub, dann haben wir mit dem was anderes siehst. Actually, ist unsere Revolver saugut? Nur die Feuerrate ist logischerweise von der Maschine an einer Spur höher Und die Reichweite ist höher Jörg, der Hammer ausschaut Der Hammer schaut irgendwie vorne nicht so aus, als wenn es Spur passt mm. Schau mal, wir jetzt Werkbank, Stufe haben jetzt eine Werkbankstufe 1, wir haben eh noch so viel Platz da. <lacht> da haben wir Philips im Schlaf. Platz ist gar nicht so dumm. Oder da die Orga, Haben sich die Orga steht da, Alter? <lacht> haben wir haben wir so viel Platz, ich, ich sogar, wir haben sogar da schon herbaut. 1, ah, das ist auch super da. Schau mal das einfach, der dem <der> Torp. <lacht> ist auf Ehre. <lacht> Open Bench 3 oh. Ah, da aus oh, da können wir jetzt ausfallen. Bist du deppert ah, Da können wir besseres Werkzeug und so forschen Spitzhacke, Schwert, Keule, jeder. Oh, ich ja, da können wir besseren Lagerplatz und so forschen Aber da können wir wohl noch gar nichts machen, oder? Oder steht da 50 Schraut fertig? Anlage 50 Schraut es kostet ah. nur Schrott. Ich hole einen Schrott. Schau, -sch -sch -sch -sch -sch -sch -sch -sch wir können einen kleinen Wasserfänger machen mit Schrott. Dann brauchen wir. Du kannst irgendwie irgendwann nutzen, um den Schrott zu explodieren, technisch über zu durchlaufen. Wo ist Schrott? Ah, uh, Schrott, hast du Schrott? 26 habe ich nur noch, ja. Was wollen wir und da mal machen? Wir können eigentlich eh nicht viel Entscheidungen treffen. Der Wassersammler war nicht schlecht. Hä? Ah, ein Wassersammler war nicht schlecht. Oh, ein Kühlschrank bringt uns halt viel. Ah, der ist für nichts. der eine der, die machen wir dann einmal. Ich drücke mal auf. Hier. Da steht No Path. Ja, du musst zuerst schon einen Eimer. Hä? Du musst zuerst schon einen Eimer, um erforschen zu müssen. Achso, Unlock. Ah. Jetzt können wir das nicht einmal machen. Wir haben einen Eimer jetzt. Sagen so, wir, das jeder selber machen muss. Ich glaube, das muss jeder selber machen. Oh, das macht halt nur einer vom Team. Ich hab grad abgedruckt drückt, Alter. Oh, wie, hab ich Schrott gehabt, ich glaube nicht. Doch, ich hab 130 Schrott, Alex. Oh, moin. Hey, das, aber wenn das jeder, hat dann soll das nur einer machen, wenn du mich fragst. Mhm. Hey, aber, was bringt denn dann, warte mal, verbraucht nicht alles. Was bringt denn dann so ein Forschungsgerät? Das können wir nicht herstellen, ich brauch 20 Schrott. Ja, warte, ich lager meinen Schrott drum rein. Keine Ahnung, genau, den da. Nice. Good boy, Cookie schreibt auch, ne? Alright. Nimm die Shotgun und die Granaten raus! Wie ist das? Wie ist das? Ich werde so langsam nicht noch was. Haben wir jetzt vielleicht gelesen, dass ich die Lootbox da. Gut, jetzt ab? Ich hab keinen Plan. Ich kann Da kann man schon mal aufsitzen auf Pferde Pferd und dann mal wegreiten. Mit den Granaten <lacht> und alles. Eigentlich also müssen die hinten nochmal besser schützen. <lacht> Nein, ich baue einen Forschungstisch, wir müssen verplatzen. Also, wir bauen nur. Meint noch nur Eisen und so, oder soll ich mal abbauen können? muss schauen wo wir so viel Metallschrott her? Hey, aber das Unlocken kann man da, das ist ja voll witzig. Hab hey, mal so viel Platz in unserem Gebäude, ist das ist ein Wahnsinn. <lacht> Benutze den Vorstandtisch, um zu lernen, wie man neu gegenseitig Schrott herstellt. Du kannst dieses gegenseitig das Schrott herstellen. Den du den ja du? Also, hoppala. Hey, wo ist mein... Oh mein Gott. Benötige ich eine um ein Bauweise herzustellen. 75. Dann kann man... Hä, warum so... Und dann kriegst du einen Bauplan, aber dann kannst du es wahrscheinlich herstellen. Oder? Ja, aber wieso sollte du das dann nicht im Technologiebaum machen? Und geht nicht alles im Technologiebaum? Doch, das geht im Technologiebaum. Aber wahrscheinlich, damit du den ganzen Ding nicht bauen musst. Sondern straight up nur das kriegst, gell? Ja. ja. Ja, gut, dass das da jetzt steht. Da <lacht> <lacht> Schau das auf, wir wollen Stahl indoor. <lacht> wir wollen alles. Das ist Pizza, ja? Ich mach aber auf Flex den, den, den komischen Wasserfänger. Puff. Und jetzt, wo kann ich den bauen? Bei Herstellern einfach. Da neu. Da braucht man Plane. Nice Upgrade. Easy. Zuspann muss der Lager. Was? Zuspänzen. Zugesperrt, ja. Der ist safe, oder? Yes, yeah, yeah, ist safe, ist safe in <lacht> Jetzt probieren mal die Granaten aus, ob sie dicht ist. <lacht> Aber fürs Dach noch, was Das Dach macht mir meistens so. Wie was das Fundament meistens so. <lacht> das Fundament da kommt bekannt, so wie ich bin, dich. <lacht> was willst du denn machen am Dach? Das Dach austauschen? Upgrade. Und mit was? Metal Fragmenten? Da haben wir da 193 eingelagert, aber den werden wir brauchen da drinnen. <lacht> Weil es halten nur einen Tag und 7 Stunden. Ja, und Star? Star könnten man eigentlich verwenden. Aber wenn wir Star verwenden, brauchen wir wieder mehr Stahl da drin. Das ist so ein kritisches Schick. <lacht> Easy. Kannst du mir mal das. die da aufmachen? Ich stirbt schon wieder, da haben wir so eine Menge Fleisch zu essen. Hätten wir schon Aber wir brauchen halt auch sonst. Hm? Ja, mit das Swartharm. Ich bin mir eben nicht sicher, ob wir da wie safe das Ganze da ist. Nein, Alex. Jetzt will mal mir deinen bescheinen. <lacht> Osterkorb schon genommen. Es war Zeit, zu Schein. <lacht> dann lassen die Türen offen. <lacht> Ey, oh, da haben wir letztens einfach ganz Waffen gekriegt. Und los geht's. Jetzt sammeln wir die auch mit der Hand auf. Tschack. Ey, das ist am Tag also gar einfach, weil es dann so cool leuchtet. Hey, so, ich bin mit mir Ich finde ja gut, dass die Holste bei uns ist, schlau Schlaus mit den Schlüssel hat. Und die andere die Stolke. Mach einen großen Backstab. Was bringt der eigentlich da ein Korb? Kannst du viel schneller Eier sammeln. So. Ich bin Profi. Aber ich finde, es sind so zu wenig Eier da, wo gerade bei mir. Hm. Das ist das wohl, Das Oha! jetzt? Geil, ja. Ich will spawnen sogar noch. Dimo? Fa Die nur 30 x und Lot 3 waren Und Schalt Das ist jetzt aber nicht so cool Jetzt check ich es erst denn? Ausflug, Ausflug, Ausflug, ich komm zurück, dann machen wir Ausflug. Kannst du einfach Waffen schon auspacken. Kannst schon nachlaufen. <lacht> was? Jetzt müssen wir das verteidigen. Soll ich das ist doch da aber schon upgraden, oder? Ja, ja, nein, ja, aber das Eisen, was wir noch nicht geschmolzen haben, wir können das ummischmerzen. Das ist gar keine Idee. Ich glaube, ich verstehe, was du vorhast. Wenn das jetzt wirklich geht, äh... Dann ist das Instant geschmolzen. Stell ich mir halt vor. Hallo! Hallo! War die Lager noch Was? Einfach? <lacht> Wo ist denn das? <lacht> Gib dir da jetzt mal 40 Eisen. Du hast 500. 5000 Milliliter Kult. Ja. Auch für kalt. Dann noch mal. Laufbar, da geil. geil. Alter, schau! Mit. Ah, Was? Da wird schon keiner vorbeikommen. Ich komm' mit, ich komm' Ey, Ich hab' jetzt das ganze Eisen mit, ich nehme noch Holz mit. Keine Ahnung, wie viel Holz drauf geht. Geh' mal's an. Schau' wie geil die ausschaut, Alter. Ich werd' zu dir ja. ja. hey, da, aber. Ich schau' dir. Ja, wobei, schau' wie geil die ausschaut. <lacht> ich hab' nur kurz gesagt. Ein ja. Das ist in der Kiste gelegen. Ja, das hat ihn da, glaube ja. Aber da drüben, Das da drüben ist nämlich ein Large Furnace. What the heck? Das heißt, das so wir sollten eigentlich... Wir sollten viel mehr von den Open schmarotzen, gell. <lacht> ja, weil das schon so ein Stolz für uns. Da wär's sogar ein Frosch und... Das ist ein da, aber jetzt beide komplett ausgelaufen. <lacht> <lacht> Geil. Die kann man nicht mitnehmen. Anscheinend nicht, gell? Anscheinend nicht. Ey, wenn das jetzt nicht viel schneller geht, dann verstehe ich nicht, warum das jo. anscheinend. Ja, Das ist ja ein mega Gerät. Ja. Ich nehme halt an, dass es... viel schneller geht. Holy shit! Oh du qualms außer! Hm? Das ist der Nachbarn. der, der, der übernächste Nachbarn, aber es ist das wieder oh, arbeitet. <lacht> Geil! Geht das viel schneller? Ich ich beim Nachbarn mit 3K nicht so ey. Ich fühl gleich jeden Arsch mit anzunehmen. Ich hab alles ihr ich habe das geht da richtig schnell, weil ich gedacht wir haben nicht gefühlt. Im Vergleich. Gefühlt geht es gleich schnell als wie ich fragst. Das kann ich da. Ich denke mal das kann nicht sein, oder? Das kann aber wirklich nicht sein. Da geht gefühlt sogar langsamer. Obwohl schau er hat zwar das gleich gemacht. Der macht 20 gleich, aber warum nur 20 gleich? Wie müsst ihr denn jetzt 40 gleich machen? Er hat ja 4 Seiten Also komm ich ja mal kurz, ich komm nicht rein ins Haus Achso, aber ich trau mich, ich da nicht weggehen Das übersieht ja gar keiner Mensch das Ist ja echt keiner da Baby Luxus <lacht> Mit dem Speer Ja, ich muss sagen, da hinten das war ein bisschen enttäuschend. Wo hinten? Der da. Der gell? Ja, ich glaube, das ist ein mega super duper Fernseh. Das schaut so aus, als so ob du dir ganzes Geld für den Ofen ausgeben muss. <lacht> ja. Das ist auf alle Fälle. Wir sind 85er drinnen. Ich meine, wir sind schneller als beim Allstar-Handbrutzeln, aber. Vor <lacht> oh, ob das ist das Risiko wert ist. Ja, wahrscheinlich nicht, oder? Die machen Rauchzeugen ärger als die Indianer. <lacht> <lacht> kann man eigentlich Häuser aufmachen? Ich verstehe das nicht. Oder? Ja, Es geht schon ein bisschen um die Haltbarkeit. Auch, also. Es ist gerade von drei. Äh, es ist ein hin. Äh, Schneller hin als 2 oder so kannst du. Mit unserem okay. Superwerkzeug. So werkzeug Hey, mein Ding ist einfach hin, bevor der ein Ding übergeht. Ja, bei mir ist genau ein Ding jetzt übergeht. Okay? Aber das, ja, mit deinem Werkzeug kommst du da nicht raus. Hm. Also, bei dem können wir Das geht! Lol. Hey, das heißt. Das heißt, es gehen auch nur gewisse Sachen. Ja. Warum gehen wir da, da eincracken, wenn der offen ist? Ja, so. Nein, ich wollte nur schauen, ob so, ob so ein Ding voll aushält, so eine Stammwand. Der Da müssen wir uns einbauen. Ja! Moin. Das geht um da oben? Das geht ordentlich hoch, ja? Mit jedem BIM geht's von einen, einem Punkt habe ich. Was? Du weißt dich schon wie viel unser Staub da haben Wie viel? Geh gar nichts. Also mit jedem geht, das ist ein Punkt habe ich Ja und wie viel. die geht von dem Gerät oder? Das hab's heißt, noch nicht geschaut. Jo. War das voll? Ja. ja. Echt? Ja. <lacht> ja, das geht auch sich aber ich... du mal klopfen? Ja. Ich glaube, ich klopfe glaub, die Punkte. Alter, ich bin zensiert, wenn ich oben schaue. Achso, das ist ja fast cool. ja. Das geht ja richtig oben Das ist nicht gut. Nein. Echt nicht. Wie kann man denn eigentlich auffüllen? Hey, aber. Wir müssen dich eigentlich reparieren müssen am Repair-Tisch. Stimmt. Haben wir denn eigentlich schon nochmal den Repariertisch? Na, aber da kannst du halt schon wieder Metallfragmente, wie so gut für alles. Na! Ey, schießt. <lacht> Alex, ja, das ganze Ding, was ich jetzt abgebaut habe, unser Alls weg, alles weg. Und das Eisen? Ich hab's ausgenommen, aber er wird mir gerade looten. Also, er hat sowieso ausgenommen, was du Mann, weil die Schmiede lacht. Alter, dann schießen wir ab, oder? <lacht> Komplett Rüstung, gar Ja, er hat mir geglutet. Ja. Aber er hat nicht alles genommen. Wahrscheinlich war er voll. Ja, ich war, ich war nämlich ziemlich voll, also ja. Bist du jetzt da? Bin ich, bin ich, bin ich. Ich hab meine Schlüssel genommen alles. Das heißt, was willst du denn? Okay, das Schloss Du musst ein neues Schloss machen. 25.000. Ja. Wenn ich das jetzt auch wieder aufschließt, entfernen, noch auf einmal anbauen, noch einmal einen Schlüssel machen Und dann wieder Und schau Die bei Das heißt guck mit dem Schlüssel kriegst du es nicht auf, gell? Mit dem da ja. Ja. Ja, mit denen schon Das muss heißt, du musst die Stöße auf nur wechseln. Ja. Die <lacht> ja, anderen Frank. Mach das. Den nehmen wir mit. Wir müssen den hin machen, oder? Ja, mach ich noch einen. Ich mach Fahrzeuge. Hä? <lacht> <lacht> <lacht> Aber Kämpfen Sie schon? Ja. Ich bin nicht warte, Ich bin Ich Ich bin Ich nicht. Alter! Kopp. Kopf ist noch da! <lacht> <lacht> ja, er hat leiden müssen! Alter! Was ist denn los? Alles umgeschlichtet da! Dann haben wir also ja, wieder. Den Philipp müssen wir auch noch hin machen, oder? Ja, ja. Nice. Hoffen wir das Beste. Ja, halt wirklich. Die Orgel ist da. Da ist zu. Alles schön verbaut. Da muss es ist auch zu. Und wie viele Tage haben wir, die wir noch sind. Ist zu. Wir haben jetzt 2 Tage und 9 Stunden. Also danke fürs Zuschauen, falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Servus!